Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein blinder Mensch und ein Sehender befinden sich in einem absolut dunklen Raum. Keine einzige Lichtquelle. Da sagt der Blinde zum Sehenden. "Les mir bitte mal was vor. Der Montagswitz.